Ich übernehme einfach, ich soll das Schlusswort halten und ich sage vielen Dank an die otto Brenner stiftung für diese Veranstaltung. Nicht nur vielen Dank für den Preis, den wir bekommen haben, sondern auch Glückwunsch für die tolle Auswahl, die Sie in diesem Jahr getroffen haben. Auch wir fühlen uns geehrt, in einer Reihe mit diesen Kollegen und Kolleginnen hier zu sein. Auch deshalb, weil wir wissen, was es für eine verdammte kernearbeit ist, das alles zu machen. Kritischer, investigativer Journalismus ist nicht nur das Brot der Demokratie, es ist auch hartes Brot für die, die es backen müssen. Das ist oft eine sehr einsame Arbeit, in der man sich die Nächte um die Ohren schlagen muss, in der man auch sehr einsam gegenüber anderen Kollegen, Politikern, einer Gesellschaft steht, die nicht wahrhaben will, was kritische Investigative da herausbekommen und es ist eine Arbeit, die immer und jederzeit ein breites Kreuz braucht. Und dieses breite Kreuz kann diesen Journalisten vor allem eine Zivilgesellschaft geben, für die die Otto-Brenners-Stiftung für mich hier stellvertretend steht, die diesen Journalisten und Journalistinnen, diesen Kollegen und Kolleginnen deutlich macht, wie wichtig ihre tägliche Arbeit, unter der sie sehr oft leiden, und das kann ich aus persönlicher Erfahrung auch sagen, weil man angefeindet wird, weil man verachtet wird für das, was man tut, weil man nicht nur ein breites Kreuz, sondern auch eine dicke Haut braucht. In man weiß, wovon ich spreche und andere Kollegen und Kolleginnen auch. Und deswegen braucht es vor allem die Zivilgesellschaft. Es braucht Institutionen wie die Otto-Brenner-Stiftung. Nicht nur, damit wir heute so einen schönen Abend haben können in Corona-Zeiten, sondern um deutlich zu machen, dass sich all diese kritischen Geister, die Gegenöffentlichkeit, die Kontrolleure und Kontrolleurinnen, die Mahner und Mahnerinnen in dieser Gesellschaft nicht unterkriegen lassen, nicht von denen, die uns mundtot machen wollen, nicht von denen, die eine ganz andere Republik und eine ganz andere Gesellschaftsform im Kopf haben, wenn sie uns kritisieren, sondern auch von denen, die meinen, sie könnten sich all das aufteilen, was andere Wirtschaften in diesem Land und äh, das meint die unkontrollierten Mächtigen in dieser Gesellschaft, die sich immer noch breit machen. Kritischer, investigativer Journalismus stand immer schon unter Druck, aber ich behaupte nie so sehr wie in diesen Zeiten. Und das hat auch und vor allem mit Digitalisierung zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir uns sehr viele Gedanken über neue Ausspielwege machen, wie wir noch schöner und noch eleganter und noch jünger werden können. Aber dass wir in den Häusern, in den Verlagen und in den Rundfunkanstalten manchmal vergessen, wofür es uns eigentlich gibt. Und Herr Herbert hat es gesagt, das ist Ausdruck eines der zentralen, der schlechthin konstituierenden Grundrechte dieser Verfassung. Artikel 5, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit und ja, auch die Rundfunkfreiheit. Und dass wir dem heute mit ihrer Hilfe so viel Nachdruck geben konnten, dass wir dieses Grundrecht feiern konnten und leuchten lassen konnten, dafür sei der Otto-Brenner-Stiftung von meiner Seite auch im Namen all der Kollegen und Kolleginnen, nicht nur die, die hier geehrt sind, sondern für die wir stellvertretend heute geehrt worden sind. Herzlichen Dank.